Hey Leute, hier ist euer Rookie und heute geht's weiter mit Rust. Wie schon letztes Mal angekündigt treffen wir heute die Vorbereitung, um das Flugfeld unsicher zu machen und dieses Rätsel zu lösen. Na dann, schauen wir mal, was es gibt. Okay, also Vorbereitung laufen. Scrap ablegen, Metall ablegen. Die sind dabei. Das hier behalten wir hier. Für, falls wir uns dann die Waffen mal bauen können, lassen wir das hier. Genau. Fleisch haben wir dabei. Holz. Kugeln, 5 Schuss. Ähm, Pfeile haben wir auch genug. Bandagen haben wir. Die Sicherungen haben wir. Und dieses Zeug wollen wir dann zerlegen lassen. Genau. Perfekt. Also, aus. Strom sparen, ganz wichtig. Und auf geht die Reise. Kurz noch mal checken, wie viel Benzin wir noch dabei haben. Ah, nee. Lockt. Wieso gehört mir mein Auto nicht mehr? Das ist mein Auto. Wieso? Ah, weil ich meinen Schlüssel nicht dabei habe. Okay. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel. Kann ich den da reinpacken? Ja. Nein. Das ist so doof. Also hier. Komm. Den kann ich doch hier irgendwie... Ähm... Genau. Äh... Drei... Teile... Auto... So. Perfekt. Genau, sehe ich das immer. Genau. Build Storage. Okay, das sollte noch gut reichen. Ähm, wir werden jetzt ja sicher auch nichts finden. Genau, hier. Ja. Aufmerksamkeit erzeugen. wecken ist Morgen aufstehen, Ein neuer Tag beginnt, Rookie ist auf großer Fahrt. Ähm, jetzt können wir die Kurve anhalten, genau, ähm, links halten, eben mal links halten. Ach, sieht man halt echt kaum was. Voll runter gucken, gute Sicht hat hier links, oh, aber es scheint da schon jemand in der Militärbasis zu sein. So, hier nicht hin und dann, ich glaube das ist nicht der Eingang, oder? Ist das der Eingang, den ich immer nehme? doch das ist der Eingang den ich immer nehme oh was gab es reicht mir dahinter her Zum glück sind die Zombies immer strot und bleiben immer stehen so okay Bauplan haben wir schon was ist denn das Ruck. Sagt mir gar nichts. Äh, den Kopf lassen wir natürlich da. Der interessiert uns nicht. Noch mehr Tanks. Gut. Ähm, ja. Wir setzen ein Stückchen zurück. Laden. Gut. Wir können jetzt auch die munition craften das ist wirklich sehr gut okay da steht einer und dieses zeug hier und das packen wir noch ein Jetzt habe ich meinen. Der hat auch coole Klamotten an. Der echt coole Klamotten an, der Typ. Der wird mir doch nicht. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Unrise Sun. Er hat sogar einen Clan. Ein richtiger Pro-Typ. Macht den gleich einen gleichen Plan wie ich? Der hat einen gleichen Plan wie ich? Das wollte ich auch machen. Mein Plan! Nein, meins! ja. Uh, yeah. Oh Gott, nein. Um. Fackel craften. Ich jetzt kann ich neue Fackel craften. Das ist nicht im Ernst. Was fehlt mir? Habe ich mich so gut drauf vorbereiten, jetzt kommt der Typ hier und macht das eine Sekunde vor mir. Keine Fackel ab. Gibt es doch wohl nicht. Krasser. Krasser Wagen. Gucken wir mal, ob die hier sowas dabei haben. Nö, nee, alle schon leer gelootet. man sich so gut vor, hier auf alles, und dann... Ja, kommt schon wieder einer. Oh, oh. Pfeil verschossen. Zum Ernst. Ich muss wirklich in der Nähe von der Workbench sein. Okay, müssen wir da Zeug auslagern. Mal schauen, ob wir das lernen können. Können wir schon. Kommt weg. Uh, Flugzeug, genau, wir lagern jetzt hier wieder die Einzelsachen rein. Wie immer äh, hi. loot hier meine Zombies nicht. Habt ihr eine Taschenlampe für mich? Hallo. Hallo. Hallo, hallo? Hallo? Hello? Do you hear me? What? Yeah, I can hear you. Do you have a flashlight for me? Oh, um... I have only flashlight on my gun. Mm. Or a... Or a torch maybe? Oh, thank you. You can put this on the gun. Sorry that I don't have ammo for this I'm using AK. It's okay. Thank you. The, the flashlight is okay. It's everything, w what I need. <laughs> okay, We're going to Ah, oh, voll die freundlichen Leute hier. Mit mir noch eine Waffe geschenkt. Das ist ja krass. Eine Flashlight für eine Waffe. Ich kann die ja auch... Na, hier ist nur... Ist hier auch eine Flashlight dran? Da ist auch eine Flashlight. Ich bin so ein Vollidiot. <lacht> ich nehme eine Flashlight an meiner Waffe und weiß es gar nicht. Wie macht man denn die an? Ähm, Controls. Leiter. Ah, perfekt. Ah, perfekt, perfekt. Okay. Ähm, packe ich hier mal meine Sicherung rein. Ich hoffe mal, der hat da unten nicht schon alles gel gelootet. Okay. Hier rein. Schalten. Und ab geht's. Machen wir zu. Oder auch nicht. Aufmachen. Zumachen. Kann ich das das kraschen auf aufmachen zu zumachen? Nee. Okay. Beeilung. Und zwar ganz schnell hier. Abwärts. Wir schenken die hier einfach Waffen. Ist ja der Hammer. So. MF. Perfekt. Müssen wir uns beeilen, dass wir hier rechtzeitig durchkommen. Die Tür noch offen. Genau, und... Zwei, drei... Da war doch irgendwo die Armory. Sektion C. Von genau, hier Armory. Und jetzt war hier irgendwo... Genau, hier war noch eine Sicherung. Und die packen wir auch rein. Hier würde ich eigentlich die kaputte reinmachen, aber egal. Open. Hm? Dann kann ich nämlich... Ich geht hier die Tür auf. Ah, Driving Tank. Memory Cell. Oh, oh, oh, jetzt müssen wir Platz schaffen. Platz schaffen, Platz schaffen, Platz schaffen, Platz schaffen. Okay. Ja, looten, looten, looten. Dropbox. Oh, Fahrzeugmodule. Tauchmaske. Keine Waffen. Schade, schade. Also von der Waffenkammer habe ich irgendwie mehr Waffen erwartet. Okay. Ja, also hier kommen wir vielleicht nochmal hin. Ja, das ist dann einer der anderen Ausgänge. Okay. Genau, das hier war dann die Armory. Okay. Holen wir unsere Sicherung hier wieder raus? Ist ja noch gar nicht. Aber ich habe hier coole Fahrzeugteile. Das hier und das hier und das hier. Das ist ja cool. Passagier. Okay. Fahrzeugengine. Nee, sagt mir gar nichts. Das ist ein Spiel. Keine Ahnung von, habe ich noch nie gehört. Okay. Ja, das ist der Ausgang aus dem Bunker. Das ist auch ein Ausgang. Okay. Oh, hier sind offene Türen. Was ist das für ein Spiel? Ist das auch so ein, da das Wort Create drin steckt vermute ich mal, ist es irgendein Aufbauspiel Also, Mission complete. Ich habe getan, was ich tun wollte. Okay, wie Daisy. Dann bezieht sich dieses Miscreate wohl auf die Zombies. Äh, oh, automatic body. Dup, dup, dup. Sauermaske, oh, was ich hier alles gefunden habe. Wahnsinn. Was ja. nehmen wir noch mit? Schon hier sind. Hause, Kind ist wach. So, okay, da bin ich wieder. Uh, krass, können wir Fenster aufmachen? Okay. hier auf den anderen Sitz sitzen? Hier umsteigen. Eins, zwei. Ah, kann okay, er aus dem Fenster schießen. Das ist ja schon mal was. Ja, was muss man da dann so machen? Day so Daisy-mäßig einfach überleben, Zombies schnitzeln, PvP. Was geht ab? Ach so, ein Auto will ich wieder. Die sind viel lebendiger und viel schneller. Wenn man hier irgendwie überall anhält und diese Dinger farmt, kommt man zu überhaupt nichts. Das ist dein ein schnelles Auto auch nichts. Man muss sowieso ständig anhalten müssen. Mega funny, ah, ja. Na dann schaue ich mir das doch mal an. Dann können wir das Auto schon mal gleich, können wir gleich mal hier Probe äh, parken in der neuen Garage machen? Highlight? Beim Nachbar. Nachbar wecken. So, genau. Ähm, hier rein. Durch den Busch. Perfekt. Sehr. So. Oh, es klappt ja super. Ähm, das klappt wohl super. Das gefällt mir. Das, das ist das erste Sahne. Ja, hier haben wir ein schönes Haus. Genau, hier kommen dann die Fenster hin. Die werden dann versetzt. Wir bauen hier noch ein Fenster hin. Ein bisschen Licht von der anderen Seite noch reinkommt. Oben muss ich auch noch Fenster reinbauen. Hier kommen auf jeden Fall. Genau, erstmal lagern wir alles ab, was wir hier gefunden haben. Eins nach dem anderen, nicht alles gleichzeitig. Stück für Stück. So. Okay. Hier haben wir die Gebäude gemacht, Beute. Scrabbity Web. Genau, die müssen wir nächstes Mal mitnehmen, dann können wir die wieder hier zu Low Grade Fuel machen. Das Zeug haben wir jetzt gar nicht vernichtet, das haben wir völlig vergessen. Lauda, lauda. Lauda, lauda. Ähm, <lacht> <lacht> Aber die Mission war ein voller Erfolg. Also hier haben wir eine Dropbox. Wir haben eine Memory Cell. Ich habe keine Ahnung, was die von mir will. Irgendein logisches Bausteinchen. Wir packen das jetzt alles mal da rein. Ähm... <lacht> Genau, hier gecraftete Sachen. Da packen wir auch unsere Sicherungen wieder rein. Sicherungen. Genau. Fahrzeugteile. Können. Da packen wir uns dann für die Fahrzeugteile packen wir uns eine Kiste in die Garage. Kommt da noch. Hier eine neue Waffe. Die ist viel handlicher. Ich habe Munition. Die braucht... Steht es irgendwo? Unload Ammo. Steht es irgendwo. ist eine Bullets. So. Können das irgendwie loaden? Ich muss Doch, die hat halt mal hier gleich drei Anlaufen in Zukunft. Erstmal mit der rum. Dich packen wir mal wieder weg. Ich macht auch schon 40 Damage und die hat. Oh Gott. Okay, was macht denn der Bogen? 50. Also in diesen mit... Okay, die mit drei Pfeilen down. Okay. Zeigerbladen. Was war denn das jetzt. Also das ist einfach nur Metallschrott. Und das hier ist... mal was was machst du hier okay ähm, ja danke übelst hässlich weg weg weg okay gut das das hängt jetzt halt hier okay bis gleich ähm. genau die kamen in der Garage das behalten wir hier. Das tun wir da noch rein. Haben wir wieder ein bisschen was. Sicherung hier rein. 4, 5. Nachladen. Okay, 10 Schuss. Soll ich hier das Scope von der Waffe noch dran machen? Denkt mir das was? die Waffe hier alles drin. Das hat auch einen Scope und eine Flashlight. Und das hat auch einen Scope und eine Flashlight. Aber vielleicht ist das Scope hier gar nicht verkehrt für die Waffe. Halt hier, komm, aufmachen. Ja. Puh, ein Riesenscope für die Waffe. Ähm. Wie groß war denn das hier? Das ist ein oberkrasses teil So ein Schalldämpfer ist auch nicht schlecht. Ich habe ja sowieso noch einen Schalldämpfer und alles. Oh, das hier. Jetzt geht's ab hier. Jetzt läuft's. Schalldämpfer, Pistole, alles am Start hier. Ja, gut. Da hat der Typ schon recht. Er hält die, hält die Flashlight dann ewig? Der Schalldämpfer hält nicht ewig, aber die Flashlight scheint dann ewig zu halten. Ei hack das Leute, gibt's Sachen gibt's, benutzen die Leute hier Flyhacks. Das ist ein bisschen, ein bisschen unschön jetzt, dass die Treppe dann hier so mitten im Raum steht, die Kisten. Ja, gut. Ach, was soll's. Oh, nee, das, das, das geht schon so. Ist schon so Okay. Genau, wir haben hier noch eine Mütze. Und wir haben auch hier noch Zeug. Genau, du kommst noch da rein. Du kommst auch noch zu den Klamotten. Hier haben wir noch jede Menge Zeug. Okay. wir also verteilen hier. Das, nee, das nicht. wieder raus? Was macht denn ihr da drin? Äh, warte mal, du bleibst da drin, aber ihr nicht. Ihr kommt da oben rein. Genau. Die kommst du kommst da noch rein und die Fahrzeugteile packen wir jetzt auch erstmal da rein. Ja. Perfekt. Das hier sind Waffenteile, die packen wir da rein und jetzt haben wir noch immer noch keine Klamottenkiste, da wir dann hier weiter aufbauen werden. Ja, und hier eine Treppe mitten im Raum haben, was nichts macht. Mitten im Raum sind der neue Style. Ähm. Bauen wir jetzt einfach mal hier ein Regal hin. Regal, Regal, Regal, Regal, egal. Regal. Metallfragmente. So, Kiste, Kiste. Ja, perfekt. Noch ein Regal nebendran. Am besten genauso wie das. wie so oh. abgemessen. Ja, Kann man die Lampe hier irgendwie wegmachen? Okay. Würde ich gerne hier so ein bisschen vorsetzen. Solange noch Tag ist, machen wir das mal schnell. Nee, das Regal nicht. Die Lampe. nicht die Decke nicht die Decke <lacht> Nein, nicht die Decke. Fahrplan. <lacht> ähm, Decke. Gut, Mama gut erledigt. <lacht> Alles wieder gut. Nichts passiert. Äh Lampe. Lampe. Wo ist meine Lampe? Wir machen erstmal auf, dann hat sie nämlich gleich ihr Schloss noch. Genau, äh, hier. Perfekt. Unlocken. Zahlencode. Die Heimat zahlencode ähm, Und wieder locken. 30 Schuss und... Okay. 30 Schuss und 30 Projektil. Das hier ist alles Zehnerzeug. Na ja, gut, müssen wir, müssen wir mal gucken mit der Zeit. Was wir da so alles nehmen. Okay. Noch haben wir hier noch. Die müssen hier rein. Metall packen wir auch hier rein. Das ist das Zeug, was wir dann verwerten müssen, die Ecke. Den Nachmittag haben wir. Den können wir eigentlich auch hier lassen. Einfach. Wir platzieren jetzt mal unsere Lampen neue. Lampen, Lampen, Lampen. Electric, Lampen, Metall. Äh, Metall. High quality Metal. Okay. Machen wir auch gleich. Das brauchen wir auch unbedingt High quality Metal. Fast mehr High quality Metal habe ich normales. So, du und machen wir jetzt mal drei Lampen so. Kabel ich das gleich hier hin. so okay also wir brauchen eine Lampe hier. ja ja die den Bereich abdeckt wir brauchen eine Lampe die den Bereich hier abdeckt vielleicht. Geil verkehrt. Und eine Lampe, die dann dieded, dieded, died, hier Ungefähr. Da. da. Okay. So, dann verbinden wir das alles mal. Oh cool, sieht man hier sogar jetzt richtig gut. <muh> <muh> <muh> <muh> <muh> <lacht> Kann man die Kabel kriege ich die Kabel nicht irgendwie nur nur die Kabel weg. Oh. Kabel Kabel Kabel Kabel Wir removen diese Lampe hier, es wird auch sicher gehen. Lampe? Lampe. Genau. Und damit ist jetzt auch alles andere weg, genau. Wir hängen dicht dahin. Und dann gehen wir einmal dahin. und hier weiter Nein. und von hier gehen wir dann ich bräuchten wir dann wahrscheinlich hier noch ein da welche hier welche ja genau und die aus weiter dahin Und von da aus gehen wir dahin. So. Und dann schließt sich hier der Kreis an dieser Lampe. Genau. Machen wir mal an. Aus, von aus, von aus. Zu viel Strom. Packt wird es nicht. Power hinfällt. Interessant. Ah, meine Batterie ist weg. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich super. Ist das ist die Batterie weg. Gehen die irgendwann kaputt? So, Hauen wir doch mal, hier. hier haben wir jetzt auch eine große Batterie. Wir nehmen jetzt auch eine große Batterie. So, wir haben hier noch Technikschrott. Wir holen uns gleich eine große Batterie und vielleicht noch ein zweites Solarpanel. Ah, ich glaube, ich habe keinen... Platz für ein zweites Solarpanel. schön, Grillfall schon mal aufgestellt. Natürlich auch erste Sahne. Äh, ja, Batterie. Licht an. Oh. Genau, hier ist schöner Held, hier ist schöner Held, da ist schöner Held. Das gefällt mir. So mag ich das. Ich habe doch jetzt Die steht oben. Die Reparatur. Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Okay, ich brauche immer noch nur Holz. Okay. Geht diese Batterie irgendwann kaputt? Nein. Keine Ahnung, warum die dann kaputt ist. Ah, ich weiß, warum die kaputt ist. <lacht> Wenn ich hier vorhin den Boden abgerissen habe. Ah, ja, okay. Na, da, dann wieder. Vielleicht diesmal gescheit hin. Oh, ich hier drüben hin. Passt da noch viel besser hin. Das ist viel cooler hier. Ja. Yeah. Ähm. Hammer haben wir nicht dabei. Okay. Wichtiges Zeug wieder abladen hier. Dann wollen wir nicht mit uns rumschleppen. Du kommst wieder weg. Ich nehme mal mit. Genau, das ist zum Kaputt machen und du bleibst auch hier. Hier ist wieder leer. Perfekt. Uh. Hier oben. Ach Gott, da haben wir ja noch. Holz haben wir noch. Uh, wenig Holz. Sehr wenig Holz. Dann nutzen wir noch kurz die Zeit und gehen Holz hacken. Aber erstmal einmal rückwärts. wahrscheinlich im Weg. Genau. Ähm, ja, wäre am besten wahrscheinlich ganz hinten, vorne dran noch parken. Ja, so machen wir das ganz hinten, dann können wir hier links noch ein Auto parken. Geht es so gut? brauche ja noch strom ich hätte gedacht dass diese zeit strom braucht ist ja völlig verrückt genau. äh, stromkabel hm. auf einem mit. So. genau wir haben hier noch ein power output den legen wir hier hoch hier rüber darüber bis ganz hinten und dann durch die Wand. Perfekt. Genau. Ja. Ja. Und da. Hoch. Wo hast du? Oh hier, hier gleich ein Eingang. Perfekt. Ah. genau, wir packen das hintere Teil dann weg und können dann das andere Teil, das wir vorhin gefunden haben, schon reinpacken. Hm, dann haben wir hier oben rein. Genau, denn ich habe gern hier Kisten dabei. Ich kann ja jetzt auch selbst ähm, Fahrzeugteile bauen, genau stehe an der Workbench 2. Ja. Ist das vorbei? Okay? Ich habe das dabei. Genau, ähm, ah, ja, okay. Ähm, genau, hier ist das Motorzeug. Wir mal alles an, ja. Genau, das ist alles richtig schlecht. Das müssen wir dann mit der Zeit mal besser ausfinden. So sieht es doch auch gar nicht schlecht aus. Ähm. Der Starboard ist jetzt auch gelockt, gehe ich mal da schwer von aus. Ja. Das könnte man ein bisschen reparieren, ist aber nicht notwendig. Das ist ja super. Fand ich gerade hübsch aus, aber das macht ja nichts. Ich guck gerade mal noch kurz. Danke. Ja, oben. Genau, das sind da hinten. Hintersitze genau, das ist ein Doppelter und das ist ein einfacher und bisher haben wir noch mal hier was. Eigentlich kann man irgendwie reingucken. Nee, also da wird kein Motor drin sein. Okay. So, oh, hier Reparaturwerkstatt wollte ich noch gucken auch mal bestimmt auch Metall und starkes Metall. Hätte ich jetzt mal vermutet. Aber ich kann wahrscheinlich diese Waffe nicht reparieren. Don't know das blueprint. Okay. Dann schauen wir mal. Ähm, ja. Factory. Pistole. Normale Pistole in so ein Revolver dabei, das ist nicht. Hier ist die Pistole, das hier müsste eigentlich sein, das heißt ich müsste nur das hier und das hier und dann hätte ich die semi Pistole schon und könnte die dann auch reparieren, das heißt 375 Scrap So viel haben wir nicht okay jetzt wird es natürlich schon wieder nacht ja, meine elektrischen leitungen sind durch genau hier abladen und das laden wir auch ab also müssen wir scrap sammeln gehen die ist in der reparaturwerkstatt gelassen ich habe sie einfach in der Reparaturwerkstatt gelassen. Saps, subs, Gut. Nehmen wir mal hier Scrap in der Umgebung sammeln. Hier ist auch schon wieder. Cap. Oh, hier. Oh, ist die besser wie meine? Genauso gut, ist nur ein anderer Skin. das hier. Jo, jo, jo. Scrap. Ah, wow, wow. Das, das gibt ein langer Weg. Wobei wir kriegen ja auch Scrap hier aus diesen Teilen raus. Muss man auch immer bedenken. Also von daher nicht so schlimm. Wir können jetzt eigentlich ja auch, dadurch dass wir ja die Flashlight haben, können wir auch nachts jetzt unterwegs sein. Vor Zombies brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Jetzt wird das alles wesentlich entspannter hier. Sollen wir denn da schon wieder für einen Blueprint, den Blueprint, den wir immer wieder finden? Medizin. Pfeifen wir uns gleich mal die Medizin rein. Oh, hier gibt es wieder jede Menge. Ach, machen wir es noch mit der ja. brauche nur zwei Schläge. Let's go sagt da. Was, was, wohin? Wohin gehen wir? So, so. Brauche mehr Metall. Ah, hier gibt es noch, hier gibt es noch. Keine Bahne, Kirsche. Dieses Netzeug, was brauchen wir denn das überhaupt? Das haben wir nie gebraucht. Mit einer Spitzhacke. Ich habe heute auch zum ersten Mal gefunden, so eine Spitzhacke. Und jetzt liegen wir hier ständig überall rum. Mal unterwegs, hat sein Auto weggeparkt. Es stand die letzten paar Tage immer hier. Ah, jetzt hat er sie hier runtergeparkt. Da hat abgeschossen. Heftig, heftig. Gucken wir kurz, hier links ist auch immer ein bisschen was. Ja bei diesem. Wenn wir auch gleich Holz noch mitnehmen, wenn wir eh schon hier sind. Ja, ich komme ja gleich Rocket League spielen. Keine Panik. Keine Panik. Muss es da sein. Der Ort an den ich gehen will. Ja, hier kann ich ja meinen... Hier fülle ich normalerweise hier meinen Teile mal auf. open. konnte ich doch hier auffüllen So geht es jetzt nicht in der meinung letztes mal ging das rennt schon wieder in die falsche richtung da wollen wir hin aha ein fass Wartet nur darauf, von mir zerstört zu werden. Hm, hm, hm. Ist noch mehr Zeug? Nix da, nix da, da. Ja, ein bisschen Scrap haben wir schon. Hält sich sehr in Grenzen. mal dringend hier irgend so ein anderes großes junkyard es ah, ist halt schon ein weiter weg loungezeit das wäre halt auch krass müsste ich halt auch mal einen abstecher unternehmen aber da bin ich schon lange unterwegs hier könnte auch irgendwas cooles sein oder hier zum Harbor, was okay schiff Teertunnel. Okay, okay, okay. Dann so kleine Häuser irgendwo bauen, wo man sich hin teleportieren kann. Jetzt bin ich halt schon wieder voll auf dem Weg zum Airfield. Immer wieder die gleiche Leia hier. Immer wieder die gleichen Orte. Da gibt's was. Oh, oh, oh. was haben wir hier? Coole Rüstung. Mega krasse Rüstung. Richtig schlecht. Die Rüstung viel schlechter wie mein Baumanzug. Was gibt's hier denn schön schönes hier? Leer. Ah, hier gab es eine Motorsäge. Und Stein. Und hier ist zu. Ah, hier kann man das Auto reparieren. Hat seiner gut gemeint. Nowhere. Bob's Farm. Cool. Ah ja, hier. Ja, die Shops sind auch echt eine gute Idee. Oh, da ist ja jemand. Hallo. Juhu. Hütten hier überall rumstehen. Das ist halt schon heftig, aber gehört halt auch nicht viel dazu. Jeder kann sich ja so viele Hütten aufbauen wie er will. Von daher ist es gleich erledigt. haben wir noch was böser helikopter oder guter helikopter Water Treatment Plan. Vielleicht soll ich auch da mal hingehen. Also, hm. was gucken wir uns das nächste Mal an? Äh, Teleport Nummer 2. Nee, Home. Home Nummer 2. Und so, lang gucken wir uns noch kurz an, wo wir das nächste Mal einen Abstecher hin machen. Machen wir eine große Reise hier in die Richtung oder in die Richtung. Oder... Äh, <lacht> Flashlight. Licht an. Gehen wir es auch mal hier. Es ah, ist schon düster, aber besser wie nichts. Können wir hier oben halt noch Licht an. Dann wird es schon. So kann man schon arbeiten, also. Es geht schon. Genau. Ja, wir, ich glaube, wir jetzt, gehen nächstes Mal wirklich hier lang und schauen uns mal hier den Haber an. Habala. Äh, ja. <lacht> hier den Haber an. Und schauen mal, was es da so gibt. Nebenher können wir hier dann noch hier einen Abstecher machen. Da ist auch ein Lighthouse scheinbar. Okay. Er ist leer. Mhm. Hier eine Menge Zeug. Boin. Munition verballert. Gut Nacht. Und damit legt sich der Rookie jetzt auch hin. In Rust zumindest. Ah, warten mal. Hier zum Abschluss. Machen wir noch was. Wir bauen uns noch ein Bett. Das haben wir doch irgendwo gelernt, oder nicht? Habe ich nicht gelernt, ein Bett zu bauen. Mhm. Doch, da. Brauchen wir. Metallfragmente und Kleider. Das machen wir noch zum Abschluss. Äh, Kleider und Metallfragmente. Und das Bett kommt eigentlich hoch. Ins Dunkel. Hier, uh, ja. Licht. Hm. Alles keine guten Plätze für ein Bett. Egal. Crafted wird es. Bench, äh, eins required. Für Bett, Craft. Hast du gecraftet? Hast du keinen Platz? Mal wieder keinen Platz. Ja, hier kann ich noch kurz hier in meine Kiste Zeug ablegen. Jo, dann haben wir auch Platz für... Ach so, ja. Ich bin, bin, bin der größte Held. Schreibe ich natürlich. Äh, ja, ich höre jetzt auf mit Rust. Äh, wir haben einiges erlebt. Das Flugfeld ein bisschen unsicher gemacht und das Rätsel gelöst. Und nächstes Mal gehen wir Richtung Haber und schauen mal, ob wir dieses Containerschiff erwischen. Lasst euch überraschen, ob es klappt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rookie. Ciao.